Weihnachten steht vor der Tür und Online-Fake-Shops haben gerade Hochsaison. Um trotzdem ganz entspannt deine Geschenke im Internet zu bestellen, gibt es ein paar simple Dinge, die du beachten kannst. Achte zuallererst auf die URL, in der du das S nach dem Kürzel HTTP und das kleine schloss finden solltest. Das zeigt dir, dass die Verbindung, die dein Browser zur Internetseite aufbaut, verschlüsselt ist und ein Sicherheitszertifikat besitzt. Wirf außerdem einen Blick ins Impressum. Ein seriöses Unternehmen gibt neben den vollständigen, also auch geografischen Kontaktdaten des Händlers, wichtige Informationen zum Rückgaberecht und den Geschäftsbedingungen an. Wenn du nun noch ein oder mehrere bekannte Gütesiegel von zum Beispiel Trusted Shops oder TÜV Süd auf der Seite des Shops findest, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass du deine bestellten Geschenke bald in den Händen hältst. Auf den Seiten von Fake Shops suchst du all das oft vergeblich. Misstrauisch werden solltest du vor allem auch wenn Markenware zu extrem günstigen Preisen angeboten wird. Wenn in den Kundenbewertungen übertriebene Lobhudeleien stehen und diese nur für kurze Zeit in die Vergangenheit reichen. Wenn beim Bezahlvorgang auf einmal Zusatzkosten für Verpackung, Versand oder Zoll aufgelistet werden, auf die du vorher nicht aufmerksam gemacht wurdest. Dir wird außerdem nur die Bezahlung per Vorkast angeboten und eine sichere Zahlungsmethode bewusst umgangen. Hier also lieber die Finger davon lassen. Generell solltest du Online-Einkäufe nur mit einer sicheren Internetverbindung und vom eigenen, vor Schadprogrammen geschützten PC aus machen. Für jedes Einloggen beim jeweiligen Online-Händler sollte ein eigenes, sicheres Passwort verwendet und im Bestellvorgang nur die Pflichtfelder ausgefüllt werden. Stelle dabei sicher, dass der Datenschutz gewährleistet und die Weitergabe deiner Daten an Dritte verhindert wird. Nach dem Bezahlvorgang empfiehlt es sich, den Browserverlauf und die Cookies zu löschen. Wenn du diese Tipps und Hinweise beachtest, dann kann dieser Weihnachten nichts mehr schiefgehen. Zumindest beim Geschenkekauf.